Liebe Studierende, mein Name ist Eva-Maria Seelinger und ich bin die Vorsitzende des studentischen Parlaments. Gemeinsam mit der Studierendenvertretung habe ich die Ehre, euch in Angelegenheiten rund um die Studienbedingungen und das Studentinnenleben zu vertreten. Nun habe ich eine Bitte an euch. Viele von euch wünschen sich trotz Corona Lernplätze an der Hochschule. Meine Frage wie soll die Hochschule euch entgegenkommen, wenn ihr euch nicht an die Hygieneregeln am Arbeitsplatz in der Cafete haltet? Ihr achtet auf die Maskenpflicht und den Mindestabstand in den Gängen der Hochschule, wieso nicht auch in den Räumen und in der Cafete? Tragt bitte weiterhin eure Masken, haltet den Mindestabstand und verlasst die Cafete pünktlich um 18 Uhr. Wir alle haben die Verantwortung, dass sich jeder an die Hygieneregeln hält und somit unsere Arbeitsplätze gesichert sind. Erinnert euch gegenseitig daran, falls mal jemand das vergisst. Das kann durchaus vorkommen, wir alle sind nicht perfekt. Denn mit dem derzeitigen, zum Teil unverantwortlichen Verhalten schaffen wir es nur, dass sowohl die Cafete als auch die Hochschule am Ende gesperrt werden. Wollt ihr das? Betrachtet es auch mal aus einer anderen Sicht. Könnt ihr, nach Hause, könnt ihr mit ruhigem Gewissen nach Hause gehen, zu eurer Familie, in eure WGs, nachdem ihr in der Cafete gelernt habt? Habt ihr schon mal an die lange Infektionskette gedacht, die nur durch eine einzige Person entstehen kann? Wir sollten alle unser Verhalten überdenken und uns gegenseitig in Zeiten von Corona unterstützen. Halten wir uns also an das Hygienekonzept der Hochschule. Wir setzen uns gerne für euch ein und wollen gemeinsam mit der Hochschule so viele Lernplätze wie möglich schaffen. Allerdings können wir das nicht, wenn ihr uns nicht dabei unterstützt und euch an die Hygienemaßnahmen der Hochschule haltet. Ich danke euch und wünsche euch wunderschö eine wunderschöne Woche. Vorweihnachtszeit und viel Erfolg bei eurem Studium. Eure Eva